Also, der Test letzte Woche hatte zweimal, oder zwei Gründe, neue Qualität. Zum einen, es war eine Interkontinentalrakete, die nach allem, was man weiß, 6.700 Kilometer etwa hätte fliegen können. Damit hätte sie US-amerikanisches Festland erreichen können, Alaska. Das ist natürlich alarmierend, das haben die bisherigen Raketen, hätten das noch nicht erreichen können. Das zweite, was neu ist, ist, dass Nordkorea zum ersten Mal zugegeben hat, dass es sich um eine sogenannte ballistische, also eine militärisch einzusetzende Rakete handelt. Bislang hieß es immer, naja, die sollen Satelliten ins All, äh, All tragen. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Äh, es wird äh, voraussichtlich eben eine neue Sanktionsrunde geben. Man versucht es also zunächst doch mal wieder politisch, wirtschaftlich sanktionell bleibt abzuwarten, ob China, das ist immer so ein bisschen die Schwachstelle, ob China diese Sanktionen, die es im Sicherheitsrat mit beschließt, auch umsetzen wird. Bislang gab es da Zweifel dran. Bleibt die Hoffnung, dass China eben dann eine neue Sanktionsrunden eben wirklich auch mit eins zu eins umsetzt. Das könnte Nordkorea an den Verhandlungstisch zurückbringen.